Die Gerätevielfalt ist für die Lehrer am Anfang eine große Herausforderung, weil sie den Eindruck haben, mir geht Kontrolle verloren. Ich weiß nicht mehr, was für Geräte sind da, welche Betriebssysteme sind da, welche Apps funktionieren da drauf. Was können die Kinder damit machen und was nicht? Und das müssen die Lernen loszulassen, zu sagen, ich bin für die Fachlichkeit zuständig. Ich habe meine Mathematik, mein Englisch, was auch immer. Und die Kinder haben die Verantwortung für ihre Geräte und auch die Ideen, was man damit machen kann. Und dann können man sich zusammensetzen und zu sagen, wie kann man jetzt ein fachliches Thema mit digitalen Medien gut aufarbeiten. Aber das ist wirklich ein Lernprozess zu sagen, ich weiß nicht, was da medial am Ende des Tages bei rauskommt. Es gibt dann auch manchmal Probleme, was läuft wo und wie kann ich das von dem einen zum anderen Gerät übertragen? Ähm, geht das direkt von Gerät zu Gerät oder nehme ich den Umweg über die Cloud? Äh, aber das sind eben dann auch Lernprozesse und oft sind auch Schüler dabei, die beim Thema Audio zum Beispiel das schon aus ihrer eigenen Musikerfahrung kennen und das dann mit in, den, äh, in die Klasse einbringen. Ja, wir, wir sagen ja oft, dass digitale Medien grundsätzlich offene Unterrichtsformen unterstützen. Und eigentlich ist es so ein bisschen umgekehrt. Ich muss als Lehrer bereit sein, meinen Unterricht zu öffnen, Schülern mehr Verantwortung zu geben. Und dann kann ich aus dieser Vielfalt an Geräten, die ich in der Klasse habe, auch ähm, positive Aspekte rausziehen. Wir sehen in der Nutzungsintensität in den Klassen, dass es am Anfang so einen richtigen Hype gegeben hat. Da war sehr, sehr intensive Nutzung äh, der Geräte da. und ähm, das hat damit zu tun, dass es einfach auch so einen Aushandlungsprozess gibt, man muss ausprobieren, wie komme ich ins Internet, wie kann ich zwischen den Geräten kommunizieren, welche Apps wollen wir wirklich nutzen, das heißt man guckt erstmal, was sind diese 100.000 Apps, die jeder App Store hat und welche können wir davon brauchen und in diesem Prozess, des Aushandelns und des Ausprobierens und des Bewertens eigentlich auch, kristallisieren sich dann nach und nach weniger Apps raus, mit denen dann wirklich auch eine Klasse arbeitet. Das kann von Klasse zu Klasse auch verschieden sein. Aber jede Klasse für sich muss sagen, wenn wir zusammen an einem Textdokument arbeiten, dann nehmen wir in dem einen Fall Google Doc oder in dem anderen Fall eben S-Appet. Für die Lehrer war es zum Teil ein Lernprozess, zu merken, hey, wir machen gar nicht die ganz großen Medienprojekte. Das ist gar nicht so, dass sich revolutionär was in unserem Unterricht ändert, sondern es ändert sich so zwischendurch was. Ich habe auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Ich kann eben, wenn ich was dokumentieren will, das nicht nur aufschreiben oder an die Tafel schreiben, sondern ich kann das digital dokumentieren. Ich kann, wenn ich gemeinsam arbeiten will, auf einmal... Ähm, in gemeinsamen Dokumenten. Es, es wird eben viel intensiver mit digitalen Medien gearbeitet und wir haben auch von Schülern die Rückmeldung bekommen, dass sie es gar nicht so mögen, wenn die Lehrer dann kommen und sagen, so jetzt machen wir noch ein Filmprojekt und jetzt machen wir noch ein Audioprojekt. Wenn man sagt, so überlegt mal, wie könnt ihr das präsentieren, dann machen die Filme und dann machen die Audios. Ich sage immer gerne, bring your own und lass das Device weg, weil es ist eben auch die... Creativity, die Kreativität, die Responsibility, die Verantwortung, die die Schüler mitbringen und die muss ich ihnen auch lassen. Und wenn ich die beschneide, dann kann es scheitern. Das ist das eine. Und äh, das andere ist, ich habe gesagt, das ist für Lehrer ein Lernprozess. Und den darf nicht jeder Lehrer alleine machen müssen, sondern da muss ich als Schulleitung, als Steuergruppe dafür sorgen, dass sich die Lehrer zusammensetzen können, dass sie sich austauschen können, dass sie sich gegenseitig unterstützen können. Und die Technik, die nervt und die funktioniert manchmal nicht, aber das sind Sachen, die, wenn das andere stimmt, ähm, vernachlässigbar sind.